Hochkarätiges musikalisches Programm, das gab es diese Woche zum siebten Mal beim Lech-Klassik-Festival. Vor der beeindruckenden Kulisse des Arlbergs treffen sich jeden Sommer internationale Jungsolisten und Musiker aus Spitzenorchestern. Gemeinsam bieten sie Meisterwerke aus Klassik und Romantik dar, Bianca Braun berichtet. Musik ist eine Himmelsmacht. So lautet das Motto beim heurigen Lech-Klassik-Festival. Einmal im Jahr neigt sich der musikalische Himmel mit Meisterwerken der Klassik und Romantik zur neuen Kirche Lech am Arlberg. Die Vokal- und Instrumentalsolisten werden von Musikern diverser europäischer Spitzenorchester begleitet. Es eine Riesenfreude, hier in diesem schönen Gebäude singen zu dürfen. Wenn um klassische Musik richtig genießen zu können, braucht man Ruhe, Ruhe und Besonnenheit und auch einen freien Geist. Und das alles kann man Lech gut vorfinden. Der Wintersportort Lech lockt also auch im Sommer mit seiner Bergkulisse und mit Musik. Frauen am Hofe, die waren im See geplagt, die Königin und die Zofe, gestoppene Ludgerinat. Ich glaube, das ist viel besser als Rockmusik ja Rockmusik in diesem Natur wäre das zu laut. Das ist meine Meinung. Durch seine besondere Atmosphäre und Qualität hat sich das Lech Classic Festival innerhalb kurzer Zeit in der Festivallandschaft etabliert.